Ah ja, das hat ja bisher super funktioniert, das Scheißding zu besiegen! Das ist hässlich. Das ist so zum Macht 2 Tyrant, äh, Nemesis. Und die Tyrant haben ja auch also irgendwie Macht 5 oder so. Oder Version 5, irgendwie so, wieder. Ja. hat mit dem so das war knapp. Das kann nicht die Lösung sein. Hab ich denn? nix. War ja nimmt Schaden, er wird immer roter. Aber hat er ein Auge in der Brust, das geht nicht auf. Aber er ändert sein Angriffsmuster, das ist gut. Also habe ich doch Schaden gemacht immerhin. Ja, mach ich auch mir Cool, hau ab. Wenn ich sterbe nehme ich ein mit. Ich bin noch grün. Ja, er rennt jetzt einfach ein bisschen rum und irgendwann springt er wieder. Ich weiß ja halt nicht, ob ich Schaden mache. Er ändert sein Angriffsmuster. Also er hat eigentlich zweite Phase. Aber... Oder oh, ist es schon dritte Phase? Ne, das müsste eigentlich die zweite Angriffsphase sein. King Kong-Like? Nimmt Schaden, aber nicht genug. Als ob der so schwer ist. Das ist unmöglich. Sein Kopf ist safe, seine Schwachstelle, wenn dann. Wieder auf King Kong. Ja, macht dann. jetzt bin ich definitiv im roten bereich roten ohne munition freut. schon krass aus ja. nach wie vor Wie ich denn denn zum anderen anhalten? Keine Brandfeste. da hat immer seinen Kopf ist ein Schwachpunkt, aber es sieht irgendwie gar nicht mehr so aus. Schon wieder? What the fuck? Ich glaube der Controller ist langsam nicht mehr. Vier Stunden lang gehalten, nicht mal. Zweieinhalb oder so. Ja, ich weiß jetzt Bau. Bring ich den, den Mann halten? Gar nicht mehr jetzt. Ja, gut, komm her. Lass dich mal töten, das war ja scheiße Wie viel Munition gekostet, für nix Da muss ein anderes Attack Pattern haben hier Okay, Shotgun, schwer, das hätte ich jetzt wieder. Jetzt macht er gleich noch King Kong wieder. Das kann nicht richtig sein, was ich hier mache. Vielleicht lasse ich mal töten. Wir sterben mal kurz. hier rauskommen. Guck mal kurz, wo wir hier rausladen. Nein, das war definitiv ja. der falsche Punkt. Ja, schmeiß mal so ein Ja, ich muss hier, weil hier ist ein äh, Inventory-Box. Okay, ich war schon richtig war nicht schlecht dran ich habe es nachgeschaut ich kann mir echt vorstellen. <lacht> ähm, den granatenwerfer mit mit allen granaten Dietrich brauche ich gerade nicht. Dann hätte ich gerne Binte noch mit. Was kann ich denn noch machen? Explosivgranaten. So. Minengranaten kann ich nicht herstellen, hieß, hieß es. Äh, Flintenmoon war hochwertig plus normal. Warte mal. Nein, das ist okay, ich nehme das so mit. war ja nichts drin hier war was drin ich habe keine ahnung was dieses x drücken überhaupt bringt die falsche ecke gelaufen weil ich gedreht werde danke spiel ja macht mich orange komm anscheinend nicht danke ah. also Also, warte mal kurz. Ah, jetzt bin ich genau auf Kabel. Ah, ich bin im Studio. Fuck, Dad. So, neues nice. Controller. Komm, laden. Hm? Ja, das sind die älteren Controller langsam durch mit Akku. Schade. Wobei ich weiß nicht, wie viel das wirklich braucht, wenn die da durchgehen mit Licht und so spielen. Kann auch daran liegen. Vier bis fünf Stunden ist nicht so viel für die oder? Eigentlich. So. Das mal wieder. Herbs kann man sicher brauchen. Hier war irgendwo eine Messerkiste. eben mit denen spielen. <lacht> das kennen wir jetzt schon. Ich wusste gar nicht, dass ich da laufen kann. Ah doch, ja. Okay. so kurze Sequenz nach vorne laufen, bis wieder was passiert. Ich er gleich über mich drüber. Action-Szene und Nemesis. Vielleicht könnte ich ihn in dieser Phase halt wirklich mit dem Messer damagen. Das hat mir letztes Mal gefehlt, ne? jetzt zum Glück haben die kaum einen Bogen. Jetzt hat sie plötzlich den Granatwerfer dabei. es war spannend gewesen, was passiert wäre, wenn ich den nicht mitgenommen hätte. Aber ja, das macht Sinn. Carlos, bist du noch da? Du so gibst jetzt den Geist auf? nochmal. Okay, mein Inventory ist komplett voll. Ja gut, dann... Lass ich das Zeug halt liegen. Ich möchte diese vier Fallen haben. Ich wollte eigentlich noch die anderen Fallen holen, aber okay. Der gute Idee gleich wieder. Yep. Let's blind. Aus was sind jetzt zwei in der misses? Oh. Gift? Gift. Interessant. Du hast mir einen Gefallen getan, Miss Valentine. Mhm. <lacht> Weil wir es besiegt haben oder mutiert haben? Tarell, hörst du mich? Ihr Traum, ne? Was ist los? Jill wurde infiziert. Ich bringe sie zum Krankenhaus. Vielleicht kann Dr. Barth sie retten. Okay, ich treffe dich da. Ihr Traum, am Anfang, dass sie mutiert. Halt nur durch, oh, Das wird schon. Was meinst du wegen der Trophäe? Da ah, dann viel so gut. Ich glaube, seit, seit sie das in Endgame drin hatten, äh, kommt das überall vor. Das ist nicht das erste Mal, das erwähnt wird so. I don't feel so well, Mr. Stark. Mr. Stark ist so overused in der Resse. Ich hol dir diesen Impfstoff. Du wirst schon wieder. Hey. Okay. Versprochen. Mm. Du hast Scheiß mitgemacht, deswegen diesen fucking Tyrant. das zum notfallsbehandlungszimmer wahrscheinlich hm, ich überlade wieder ja notfalls schmeiß ich halt weg ich finde gerade eh verdammt viel munition ehrlich gesagt Nein. Ah, da können wir nachher mit klären. Ich warte mal, es ist dort. der brauchen wir nicht mehr. Mit Schild vor allem nicht mehr Clarity ich voll hier. Rotes ich hab's blaus gemacht. In Rotes gibt's blaues überhaupt noch? Ich hoffe nicht. Ich hab Bock auf dieses Gift, Jokes macht mal, schütze ich meinen Kopf, fertig. Den Tag bringen Sie weiter für diesen Patienten mit der Rätselkraft und Krankheit. Die Beruhigungsmittel stoppen ihr Delirium nicht, deshalb müssen wir sie in Zwangsacken stecken sie nicht in das ist. Das bereits ist in den Platz. Direktor hat uns befohlen, jeden mit Symptomen kostenfrei aufzunehmen. Erwartet er von uns. Weil wir ihnen gute Besserung wünschen. Wir haben keine Heilungsmethode. Das ist noch nicht alles, was mir Sorgen macht. Wenn diese Patienten sterben, werden sie nicht von normalen Bestattungsdienst abgeholt. Man hat uns gesagt, es ist eine Sonderabwicklung. Dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich denen das abkaufe. Miranda hat gesagt, er hat gesehen, wie einige Typen nachts in der durch die verbotene Tür geschoben haben. Warum? Wohin? Was geht hier vor sich? Da haben wir und so. Umbrella. Hm. Dr. Bart, sind Sie da drin? Ich bin hier, Sie zu retten. Öffnen Sie die Tür. Stimmenmuster nicht gefunden. Stimmenmuster? Ja, Anfang 2000, dann Max. Ja, danke. Nein, du bist Pisschen. Ah. hoffe, dass diese Erkennungs-ID nicht sehr besiegt vorhin. war vorhin bei der kopf das hat jetzt hier nichts zu suchen hier brauchen wir eine ärzte oder krankenschwester karte also diese zombies Dach ist leer soweit, außer äh, im Zombie. Okay. Ja, deswegen springe ich doch gerne runter. Ah, für springe ich. ich jetzt da rein da. Äh. ich muss jetzt den ganzen loop mal laufen Inventar dampen kann aber ich glaube das ist halt echt sinnvoll Nee, gut. Ja. Ach, ich weiß ja nicht. Ich dachte schon richtig. Okay, wir kommen mit dir hier noch hierher. Man kann jetzt schon für äh, für den achten Teil vorbestellen, dann kriegt man eine spezielle Speicherraummusik. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine alte Musik reingemacht haben. Aber deswegen extra vorbestellen. Äh, ich vorbestellen. Ist die Ah, muss die G12 fahren. Äh, wobei, wenn sie die DLCs und alles drin haben, wenn sie die DLCs machen, dann könnte man jetzt echt überlegen. Aber Speicherraummusik ist alleine halt kein Bauchspunkt. Für mich nicht. Ich dachte mir gerade, ich habe da was gesehen. Die Kiste ist so mühsam verstecken ist da was Gutes. Also. Hochschauen. Da oben habe ich noch einiges nicht gemacht. weil ich einfach aus dem Fenster rausgesprungen. Nein, da liegt jetzt. Das war die erste Generation Hunter aus dem ersten Teil. Ach, wir du mich verarschen? wir sind Safe-Punkt. Come on. Okay. Mehr als 20 Patienten mit der rätselhaften Krankheit aufgenommen. Die Patienten im Isolationsflügel zeigen schwere Nekrose der Extremitäten, 4 Delirium und Anzeichen von Hypophagie. Möglicherweise eine 5-Infektion. Haben alle Antiseptika ausprobiert, dem noch keine Blutergebnisse vom Forschungsflügel zu bekommen. Nochmal nachfragen. Dr. Young wurde gebissen also einem der Patienten behandelt. Wir haben die Wunde desinfiziert, aber sein Fieber lässt nicht nach. Nichts zeigt Wirkung. Mittlerweile sind in der Ambulanz der reinste Anarchie ausgebrochen. Die Patienten delirieren und werden zunehmend gewalttätig. Sie also, sind voll auf einem Trip. Wir haben auch die Mitarbeiter herbestellt, die Dienstfrei hatten. Jetzt heißt es alle Mann an Bord. Wir müssen die raus eindämmen. Also die Trippen voll rum und beißen Leute. Das ist richtig verstanden. Beides nicht so optimal. Das war mal ein Safe Hunter aus der ersten Generation. Wir haben versucht, wir haben es versucht. Ich schwöre bei Gott, wir haben es versucht. Aber es gibt nichts mehr, was wir machen können. Das Haus ist komplett außer Kontrolle. Die Opfer kommen jetzt in Scharen und sie sterben und verbreiten die Infektion schneller, als wir sie erreichen können. Wir haben alle Versuche aufgegeben. Diejenigen von uns, die nicht infiziert sind, haben uns hier verbarrikadiert. Wir können die Hilfeschreie da draußen hören. Das Kreischen. Aber niemand von uns will dort rausgehen. Denn das wäre unser Ende. Ich kann nicht glauben, dass wir unsere Patienten aufgegeben haben. Das ist die schlimmste Sünde eines Krankenpflegers. Ich kann nicht aufhören zu zittern. Aber ich will leben. Ich will leben. 21 Uhr die Zeit. Bin ich. Wir haben einen Helik Helikopter bei uns fliegen gehört. Wir sind nur sofort weinend in die Arme gefallen. Wir dachten ein Rettungsteam sei unterwegs. Aber dann entfernt sich das Geräusch wieder und das Einzige, was uns geblieben ist, das ist das der Toten und die Stille schreien in unseren Herzen. Wir verlieren ja langsam den Verstand, was ich voll verstehen kann. Dr. Young, Ariana, Miranda, Dakota. Es tut mir so leid, dass ich euch nicht retten konnte. Wenn etwas kommt. Hilf. Hunter. Ebo von der Verwaltung. Wir regeln zu ID-Karten. ID-Karten dürfen das Krankenhausgelände unter keinen Umständen verlassen. Nach unseren Sicherheitsvorschriften müssen alle Mitarbeiter ihre ID-Karten in ihrem persönlichen Schließfach verstauen, bevor sie nach Hause fahren. Vielen Dank, die Verwaltung. Der Schlüssel zur Umkleid ist verloren gegangen. Die letzte Person, die ihn hatte, hat ihn womöglich im Hinnenhof verloren. Bis er wiedergefunden wird, ist ein Ersatzschlüssel. Okay. So ein Zufall. Okay, dann mussten wir da runter. Das ist okay. Wieder aus Versehen vorgegriffen, was eigentlich von Vorteil war. Blendgranate, ein cooler Hut. Machen es schon wieder.